Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Swords! Wir sind hier im Vulkan von Elden stehen geblieben! Und Nick hat was zu sagen. Unglaublich! Die machen hier was sie wollen! In unserem Revier! Ah, Ich schreck mich doch nicht so! Ach, du suchst eine Freundin von dir? Ach, da kann ich dir nicht helfen, Mann. Hier ist nämlich niemand vorbeigekommen. Vielleicht ist deine Freundin ja da oben entlang gegangen? Ha, kann ich irgendwer diese roten Kerle betreiben? Oh so, ja, ich hab ein Schwert. Und ein Schild. Ich glaub, das. Ich, ich glaube, das regel ich mal für euch. Ja, nicht die Wand links. Die Wand ist nicht rot. Die sind rot. Oh Gott, das sind ja viele. Ein ganzes Nest von denen. Ah! Ich hab einen Plan. Ah! Der Macht des Master Swords bringt euch um! Okay. Ja! Okay, gebracht. Oh, rutsche aus. Zu overwhelming hier. Sack, das war der gute Angriff. Und auf dich! Na shit. Na. Ja, das habe ich verdient. Renn, rennen, rennen, rennen. Okay, okay, okay, okay. Entspann dich, entspann dich. Ja! Yeah! Wirbelattacke bringt's immer! Stich! Ha, ha. Ja, nehmen wir kurz die Zeit. Ich habe nämlich einen goldenen Schmuckschädel gehalten. Ein wirklich sehr, sehr seltenes Schmuckstück. Sein goldener Ganz wirkt seltsam. Das war wichtig, dass wir den noch kurz zeigen. Ja. Jetzt geht's weiter. Ha! Bam, bam, bam, bam! Oh Gott, da oben ist einer. Aber ab hier! Das ganze Geld! Nein, no, so fliegt! Oh, wir werden dafür zahlen, dass mein ganzes Geld raubt! Oh, noch ein Stück. Okay. Aha. Und wo kommt ihr denn bitte? Ihr wollt sowas von Stress? Ja, den könnt ihr haben. Von der. Aber der könnt ja gar nicht herkommen. Na, da ja, komme ich damit komm, Ich bin mal fair. Ich bin ein fairer Krieger. Ich mag euch zwar wehtun, aber ich bin fair. Ja. So. Du da oben? Oh, der ruft die. Der ist der Anführer. Der Lackaier. Du kleines Weichei. Denkst du kannst mir entfliehen? da. Ah, was ist denn der Lackaier? Ja, wir Ja, haut ab, Ja, nix nutze. Ich trau meine Augen nicht. Alle besiegt. Ja. Kannst mal sehen. Wie gut ich ja das ganze gehandelt krieg. Oh mein Gott, Zugrass. Du bist ja richtig heftig, Digga. Ja, Danke für deine Hilfe, Mann! Wie mag man das, das nicht lumpen, wenn uns jemand hilft? Wie kann ich dir für deine Hilfe danken? Rubine! Rubine?! Rubine?! Das ist es, was du willst?! Das wird meinem Dank nicht gerecht. Ich hab da was anderes. Moment! Ich bin leider ziemlich pleite und... Äh selbst wenn ich Geld hätte, dann dürfte ich sie nicht geben, weil wir mocken, wir geben halt kein Geld ab, weil Familientradition. Aber ich hab noch irgendwo was anderes, was ich dir geben kann. Warst du nicht auf der Suche nach deiner Freundin? Das hier wird dir sicher mehr nützen als Rubine. Du hast die Grabklaune, erhalten, Drücke auch um mit ihnen in auffällig aussehenden Erdreichen zu graben. Oh, jetzt können wir Boden ausgraben. Lecker. Da bekommst du hier nach oben. Wo bist du mal Loch da aus? Ich brauche sie sowieso nicht, habe ja selbst gute Clown. Die aber wenn sie lustig sein, findet sich als Rupine. Ich hoffe, deine Freundin ist nicht den roten Kern in die Hände gelaufen. Ja. Hoffen es. Okay, Moment. Wo sind die denn jetzt? Hä? Ah da! Mit diesen scharfen Clown kannst du im Boden graben. Du und um sie an Schellen zu verwenden, die ungewöhnlich aussehen, die sassi aussehen. Sehr verdächtig. Ah, hier. Und also hoch da? Und nochmal. Und nochmal graben. Was ist das denn hier? Du hast Elternerz erhalten, ein äußerst hartes, robustes Herz, das glitzert. Lässt sich gut weiterverarbeiten. Okay. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass die Items rechts für irgendwelche bazar sachen sind. An Bazaar kannst du ja so ganz viele Quests. Äh, nicht Quests, ähm. Ja, ihr wisst, was ich meine. Super paar Sachen machen und so. Deutsch. Erste Sprache. Mhm. Warum ist denn noch? Das merken wir uns mal für später, dass hier zwei Löcher sind. Drei Löcher. Das sollten wir uns dringend merken. Nur so kommen wir überhaupt zur Truhe. Vielleicht ist da ja ein Herzteil. Wer weiß, wer weiß die Möglichkeit besteht und deshalb sollten wir uns auf jeden Fall merken. Aber jetzt erstmal weiter geht's. Graben wir ein bisschen elden aus und was auch immer wir ausgraben können. Blablabla. Gehen wir mal hier lang. Mhm. Ja, hoch da. Und da auch hoch. Ja, kletter, kletter, Link! Link! Äh, jetzt, okay. Keine Ahnung, was ich Link da gerade gedacht hat. Ich keinen Bock. Ja, auf deine Freunde zu rufen! Sind schon hinter mir, oder? Nee? Hat das nicht mehr geschafft? Dann wäre ja gut. Dann wäre ja ziemlich gut. Okay. Hier wohnen sie also im Vulkan. Verstecken die sich? Belästigen die Armen. Mogus. Keine Ahnung, wie die hießen. Ich hab's wieder vergessen. Verdammt. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Oh, Ratespiel. Eine Minute müsste. Rappelt in der Kiste. Eine Minute Meck und du. War weg. War dann denke ich mal, es ist die goldene Mitte. Die werde ich nämlich als nächstes ausprobieren. So, hoch da. Ja, jetzt geht er automatisch da hoch. Perfekt. Und jetzt Mitte, Mitte. Huh? Hä? War richtig. Und als Dank finden wir... ...einen Erz. Ein einziges Erz. Das muss noch wohl reichen. Für unsere harten Arbeiten. Naja. Es geht ja sowieso nicht darum, um Erze zu finden. Um Geld zu scheffeln. Sondern, um unsere Freundin zu finden. Was ist eigentlich hier? Geht's hier weiter? Ja. Yep. Okay. Oh. Hi. Das ist nämlich erschreckt, Alter. Was gäbe denn direkt über mir? Ja, schon in Ordnung, man weiß nie, was man beim Graben findet. Das macht es so spannend. Natürlich findet man Rubine aber auch hartes er Metall äh, Herz oder Herzen. Na, wann immer du einen Loch siehst, solltest du drauf losgraben. Ja, ich denke auch, das ist eine ziemlich gute Idee. Oh, das ist ein Labyrinth hier. Okay, coole Geräusche, die wir gemacht Ups. Geld! Ah, nein, renn, Nein! Link! Okay. Spiel war sehr großzügig mit mir. Ich habe keine Ahnung, was links ich da dachte, was ich wohl da hochklettern wollte, aber es funktioniert nicht links. Also hör auf. Mhm. Mhm. Hm. Äh, Labyrinth hier, aber ihr kriegt mich, äh, kriegt mich, <lacht> ja. Ah, oh. Mm. Hm. Hier sind Bomben. Man sollte sie vielleicht mal benutzen, wenn man sie schon hat. Das killt ihn nicht? Das schießt immer noch. Immer noch. Der hört einfach nicht auf. Oh, da kann man graben. Moment. Hier kann man graben. Nur ein Rubin. Nur ein Däm, däm, däm, däm, däm, däm. Okay, jetzt habe ich mich verlaufen. Sorry, das musst du daran leiden. Oh, versteckt sich. Jetzt <lacht> versteckt? Nee, ich bin falsch lang gelaufen. Einen Moment. So, ich wollte hier lang laufen. Und dann ganz schnell. Ah, falsche Richtung. Wann sieht der mich denn bitte schon? Okay, dann muss ich es ab hier schmeißen. Das könnte aber klappen. Das könnte klappen. Nee. Naja, nicht ganz. Nicht ganz. Ich weiß nicht, ob man das so machen soll. Aber könnte sein. Hab ich ihn? Ja, yep, hab ihn. Ja, gut, das Herz brauche ich jetzt nicht. <lacht> Aber ich hab ihn. Und jetzt würde ich sagen: die Bombe nehmen. und hier bei dem dude ja, zu spät ja Wir Wollen wahrscheinlich so wahrscheinlich ist das richtig habe ich recht 2 2 oh. muss ich das extra timen oder was meine Güte ey. nein na oder oder oder nein. Ja, jetzt habe ich ihn. Was hat eine Minute gedauert? Nicht mein Herz droppt mir. Ach, gierig, gierig, gierig. Und geizig. Vor allem geizig, ja. Nein, andersrum. So, ja. Der Rasenmäher. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Nein. Ich muss noch graben. Turbine, <lacht> Turbine, Turbine, Turbine. Rubine, und das war's. Okay, und hier, Rubine, Erz, nichts, Rubine, Rubine, alles klar. Ich denke mal mit dem Erz, können wir vielleicht unsere, unser Schild wieder reparieren. Ist es dafür da? Können wir es mir vorstellen. Nur mal kurz ein Rasen mehr Cosplayen. Ah uh, ja, hier, ich wusste es. Ich hab's doch schon gedacht, hier ist noch einen, so ein so'n Loch. Immer schön ausgraben, deshalb verstecken die da immer unter dem Gebüsch. Sonst wäre es jetzt so einfach. Wofür sind wo uns das jetzt hin? Hinter den Vulkan, wo wir nicht hin konnten? Die Antwort lautet: Ja. Cool. Mhm. Ja, okay, aber es verbraucht leider auch sehr viel Ausdauer, was das Problem ist. Da ist aber nochmal ein paar Löcher. Jetzt könnte man theoretisch backtracken und überall alle Löcher ausgraben, aber ich glaube, das mache ich nur, wenn ihr mir das auch sagt, dass ich das machen soll. An bestimmten Orten zum Beispiel. Cool. Den hatten wir schon. ein Magmarienkäfer. Okay. Vielleicht noch was Neues. Fünf Rubine. Fünf Rubine. Fünf Rubine. Cool. Ähm, oh, hier ist noch ein Loch. Ah, das hab ich gesehen, du, das habe ich gesehen. Äh, ja gut. Das ist irgendwie immer nur müllig. okay. Noch einer, aber diesmal grün! Gerade eben war hier jemand, der so ähnlich aus wie du, nur mit schwarzen Klamotten. War das ein Kumpel von dir? Hier geht es nicht weiter, aber da hat ihn... Aber das hat ihn nicht mal gebremst. Er ist einfach hinüber gesprungen. What? Was für eine Kraft. Respekt. Einfach drüber gesprungen. Das können wir aber nicht, ne? Oh. Müssen wir auch nicht. Uns wird der Weg gebahnt. Hey! der Göttin! Hä? Was ist das denn? Zelda ist nah! Beeil dich! Ha? Wer war das denn? Zelda ist nah? Beeil dich? Moment, was gibt's denn dann hier? Ist das eine Abkürzung? Wenn ja, möchte ich sie gerne schaffen. Bist wahrscheinlich, oder? Na ja, komm. Ja, komm, zeig, zeig. Ja, komm! Ja, ja, okay, ich weiß, wo wir sind. Ja, ja, das war eine Abkürzung. Super toll. Wir können sogar abspeichern. Vulkanaufstieg. Aha. Wir kommen Zelda hoffentlich näher. Sonst lohnt sich der ganze Schmutz hier nicht. Was ist das hier eigentlich? Irgendein Käfig? Oder was? Ich springen wir es auf. Keine Ahnung. Man nichts damit machen? Hä? Nichts. Was ist denn das? Ist denn was drinne? Auch nicht. Komisch. Okay, hier ist eine brüchige Wand, wo wir eine Donnerblume benutzen können. Da ja, kommen dann benutzen wir doch mal eine. Ich habe das Gefühl mitnehmbare Donnerbüchsen, die man so das geht nicht. Überall haben kann. Die werden wir hier vielleicht nicht bekommen. Was ziemlich traurig ist, aber naja. Hä, aber wie soll ich das denn machen? Oder kann ich hier einfach lang? Einfach so. Ja. Fürs erste, ja. Blum. Okay. Okay. Oh Gott, wenn wir da runterrutschen, ich glaube, dann sind wir Geschichte. Dann fallen wir in die Lava. Also, rennen! Und rollen, rollen! Oh, rollen sollte ich lieber nicht. Oh, ich ah! Oh, oh, hey! Hä, wieso geht mein Schwert nicht mehr? Jetzt geht's. Hä? Was soll ich dran los? Plum, plum! Coole Geräusche. Okay, da oben schmeißt und voll Idiot auf uns. Da sollten wir aufpassen. Hier übrigens auch, weil, wenn der hier rüber wollt, dann äh, wirft er uns äh, in den Tod wegen der Bombe. Warum macht er nichts? Warum macht er da nichts? Oh, warte, das ist sogar gut. Ich kann den hier machen. Na ja, gut, falsche Richtung, aber der rollt sowieso noch runter und. Ja, es klappt. Da ist doch was Neues, da gehen wir mal hin. Wow. Aha. Haben wir vielleicht irgendwie gekillt auf dem Weg. Noch mehr von euch? Kommen wir her in meine Sammlung. Nice. Es macht tatsächlich ziemlich Spaß mit dem Ding, hier mit dem Ding rumzufuchteln. Nur muss ich halt ein bisschen besser damit werden. Da macht's auch bestimmt viel mehr Spaß. Und ja. Oh. Hey. Hey, hey, hey, hey, hey. Das ist das besseres was oder was? Tja, nix da. Nix da. Oh, ah, wir sind wieder ganz am Anfang. Ja, ganz am Anfang. Hoch, okay, ho, Pause. Pause hier. Pause da. Pause überall. Ja. Und doch! No. Mhm, du schmeißt uns jetzt ab, aber kriegst das nicht hin, weil du ein Opfer bist. Kriegst mich hier nicht mal. Unser, aber kannst mir schaden. Verdammt. Verdammt, der kommt mir schaden. Nicht so gut. No. Hey, noch so eine Basis von denen. Ha. Ich will nur stechen. Stechen. Stech halt nicht. Ich blocke ja alles, was ich mache. Ha! Das hast du aber nicht geblockt, ja? hä? <lacht> ich fang dich! Komm her! Fang dich! Okay, das hat nicht geklappt. Was? Du, du! Juhu! Ja, wir machten das hier! Du willst ja wohl Stress, oder? Nein, warte. Äh. So. Moment! Deine halt Klappe. Ich krieg dich. Kannst nichts machen. Oh, na wohl. Muss ich mich angreifen? Okay, ich den da nicht runter. Ich muss, ich muss was anderes probieren. Äh, was kann ich denn probieren? Vorher jetzt gleich noch mit dem Monster kommen. Oh! Was du denn hier fragst ja danach gefangen zu werden komm komm ab in meine sammlung und du auch wo auch immer du kommst Nein! Ja, selber schuld wenn dann meine Be meine ja wirklich meine beine läuft selber schuld weiß du was ich einfach runter geht das nicht nee. Bombe? <lacht> Die Bombe vielleicht? Schon gelandet übrigens. Ja. Er <lacht> ist sogar wirklich gestorben. Tja, mit Link legt man sich nämlich nicht an, Freunde. Ist gar nicht so, was er entstanden ist. Ja. Kommen wir mal weiter. Wir müssen... Sinnvolles finden. Was sind hier? Wasser? Warum ist hier Wasser? Okay. Sehr interessant. Sind hier irgendwelche Spinnen oder irgendwas, die ich runterschmeißen will? Nein, dann ist ja alles kaputt. So. Ja. Yeah. Ja. Nichts. Gut. Was willst du da? <lacht> ja. Da stimme ich dir zu. <lacht> Na gut. Ähm. Oh Gott, was haben die denn hier aufgebaut? Eine Festung! Oh Gott. Oh Gott. Uh. Wow. Äh. Bro. Verdammt. Ja! Tja. Also ja, du bist als nächstes dran! Und nun, ihr da oben. Ihr könnt mir gar nichts. Gar nichts, habe ich. Gar nichts. Oh, oder? Autsch, Autsch, Autsch. Schwert. Schwert, Schwert, Schwert. Oh Gott. Da oben. Wir machen Probleme. Sofort, sofort, sofort. Schwert, Schwert. Autsch, nein, nein, ich rutsche. Nein. Okay, okay, ich bin nicht so weit gerutscht. Okay, der eine ist glaube ich tot. Ich glaube der eine wurde zerquetscht von seinem eigenen Felsen. Das ist gut. Das ist ziemlich gut. Ich fange dich. Komm! Schade. Wäre lustig gewesen, wenn man da irgendwas gemacht hätte. Aber wäre auch irgendwie albern gewesen. Na gut, okay. Egal. <lacht> Fest. Steuerung. Egal. Nehmen wir mit. Machen wir runter. Nein! Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Hier ist der Brüschgewand. Why? Ist hier wohl Bomben? Die man benutzen kann? Hier oben? Hier oben müssten ja Bomben sein. Tatsache. Hä? Sie müssen es hier vergraben haben, aber ich finde nix. Bist du sicher, dass es hier war, Ferry? Und was suchen wir eigentlich? Den Schlüssel, den Schlüssel! Nicht ein Schlüssel? Sie haben den Schlüssel zu diesem Topf zerbrochen und die Einzelteile versteckt. Und eines von diesen fünf Teilen muss hier sein. Hm, hast du diesen seltsam aussehenden Menschen mit dem blonden Haar gesehen, der hier hineingebracht wurde? <lacht> ja, bestimmt haben sie da etwas Wichtiges versteckt. Und der Mensch war bestimmt Teil eines unglaublichen Plans. Ich wittere Schätze. Aber was machen wir mit den ganzen Einzelheiten des Schlüssels? teilen Einzelteile. wir öffnen damit das tor und reißen uns drinnen sämtliche schätze unter dem nagel aber können wir uns nicht einfach hineingraben du bist ganz schön schlau ja gebieter diese zwei vollidioten haben uns nur mitgeteilt dass wir mit fünf Teilen des Schlüssels hier reinkommen. Die eben erwähnten seltsame Gestalt, die weggebracht wurde, war. Äh, Zelda! Sehr wohl, Gebieter! Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Zelda handelt, beträgt 90%. Warte, war Zelda schwarz? Also gekleidet, meine ich jetzt. Ich meine, jetzt ist Zelda schwarz gekleidet. Aber wie krass Zelda dann ist. Hm. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fragmente des Schlüssels zu diesem Tor aus demselben Material bestehen, wie das Tor selbst, beträgt 95%. Ich spüre, dass sich hier in der Nähe Fragmente aus diesem Material befinden. Diese Ma Fragmente sind für die Suche nach Zelda unabdingbar. Daher habe ich sie als C für die Suche festgelegt. Alles klar. Das sind Schlüssel. Na gut, sind ja auch fünf Schlüsselteile. Da macht Sinn. Okay, ich verstehe es. Wir müssen das timen. Jetzt, nee, viel zu spät. Jetzt, nee, auch zu spät. Viel zu spät, ja. Verdammt, Moment. Das hat das Problem. Das hat das. Pro das hat das Problem, dass ich da runter. Rutsche. Jetzt. Ich muss mich halt direkt richtig hindrehen. Ob das nicht geklappt hat? Das war voll nah dran. Ja, ja, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Ja, das hat geklappt. Was ist da? Ein Loch. Ha. Ha. Was sich wohl dort befindet? Schauen wir doch gleich einfach mal selber nach. Hier musst du so gelangen. Ein Schlüsselfragment. Es ist Teil des Schlüssels, der das verschlossene Tor zum Tempel öffnet. Sammle haben wir alle fünf Vermengte, um ihn zu vervollständigen. Bis wir nur noch vier. Vier Stück noch, sagst du? Gut. Ich aufladen. Warum ist der ja eigentlich so eine Aufladeblume? Na, egal. Nicht schlimm. auch da. Vier fehlen uns noch und da hinten sind ein paar Handlanger. Die so, wir mal eben ganz gekonnt auslöschen. Ja! ich meinte das schon wirklich mit auslöschen. Ja, das ist so ein bisschen an, wie so durchs Menschenleiter. Ja, ja, ja, Aber du gleich wieder los. Luigi's Mansion Luigi's Hotel zu spielen. Auch ein cooles Spiel. Vielleicht lässt du sagen irgendwann mal. Aber ich schweife ein bisschen ab. Da oben müsste. du. War nicht gerade Bomben? Gibt es doch irgendwo gerade Bomben? Da. How about you shut up. Klappe da oben. Fall runter und verreck. Nice! Hier ist bestimmt eins der Teile, die wir brauchen. Aber leider sind wir hier nicht alleine! Gut. immer oh, mal alleine. Zack. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, hier sollen wir noch gar nicht lang. Ne, ich sehe gerade. Das hier ist ein neues, der Weg zum neuen Gebiet. Oder? Hier, ne hier geht es zum ne neuen Gebiet. Ja, ja. Ja doch, wenn ich hier rüber komme. Und dann geht es hier rüber zum neuen Gebiet. Lassen wir das mal. Ich glaube, hier sollen wir erst später hin. Also nicht jetzt. Und deshalb ja, werde ich wieder nach rechts gehen. Aber da links ist auch noch ein Tor. Ich da schon hin? Ja, nein, nee komme ich nicht. Aber was ich machen kann, ist den jetzt zerstören. Yeah. Flieg Bruder, flieg und sei frei. Toll. Nee, hier kommen wir noch nicht lang. Okay, okay. Ist auch kein, nicht ist auch nicht zufällig in diesem Fragment. ups Das wollte ich nicht. Oben war das ja oben. Was mal schauen, dumm, dumm, dumm, hier? Direkt hier? Kann ich drinnen graben? What? Hier? Hm, ich glaube er meint ganz woanders. Sicherlich meint er ganz woanders. Aber Leute, wo genauer er es meint? Oh, dort hinten, Moment. Finden wir das vielleicht noch in dieser Folge? Maybe, maybe, maybe. Komm schon. Ach, Bomben mal wieder. Oh Gott, was ist das denn hier für ein Rätsel? Ganz viele Bomben werden benötigt und jetzt ist hier auch noch mal was. Oh, Gott, Leute, ihr seht schon. Hier passiert noch einiges in The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Deshalb würde ich ja mal vorschlagen, dass wir uns das Ganze mal in der nächsten Folge genauer anschauen. Aber das machen wir jetzt noch. Das machen wir noch, bevor wir aufhören hier. Mit dieser spannenden Folge. Und nächste Folge wird noch spannender. Das seid auf jeden Fall gespannt. Ja, das hat sich gerade ein bisschen gedoppelt moppelt. Abhängig egal. Halt. Ja, bis zum nächsten Mal.